Also jetzt Thema Normalverteilung und schauen wir jetzt hier die erste Aufgabe. Bitte lesen und zu lösen versuchen. Bis hier 6 halt. Einmal gemacht, also Pause geklickt und gemacht, versucht. Probieren wir jetzt zusammen. Welche Eigenschaften haben die Punkte C, C und E? C ist symmetrisch zu diesem Punkt. Das bedeutet, das sollte eigentlich die gleichen Eigenschaften wie diesen Punkt haben. Und was steht jetzt hier? Dass das die zweite Ableitung gleich 0 ist. Das passiert, wenn es um einen Wendepunkt geht. Ja? Wo halt die Richtung des, der Kurve so ändert. Also hier muss man so immer noch, sagen wir mal so rechts abbiegen und dann ab diesem Punkt muss man so halt links abbiegen. Ja? Da wo die Änderung stattfindet, das ist der Wendepunkt und Umgekehrt ist es hier und dann halt, das bedeutet, wir haben auch hier einen Wendepunkt, ja, zweite Ableitung gleich Null. Und was jetzt hier? Das ist der größte Wert, also ein Extrempunkt, ein Maximum. Ja. Und das bedeutet, dass hier die erste Ableitung gleich 0 ist. Wie viele Nullstellen gibt es? Eine Normalverteilung hat keine Nullstelle. Ja. Also diese Funktion, diese, diese Graph geht immer näher zur X-Achse, aber die... Äh, wird nie getroffen. In einem Fall, also es werde jetzt hier nicht weiter erklärt, also es ist ziemlich kompliziert, das zu erklären, machen wir jetzt nicht. In einem Fall ist der Erwartungswert 3 Kilogramm und die Standardabweichung 600 Gramm. Beschriften Sie die x- und die y-Achse. Das bedeutet, wir müssen die Einheiten schreiben. Auf der x-Achse stehen diese Einheiten. Klar, immer. Das sind hier die x-Achse bei der Normalverteilung. Das ist ein Sonderfall von Funktionen. Ja? Und das bedeutet jetzt hier, da wird es Kilogramm sein. Oder Gramm, sagen wir jetzt Kilogramm. Was auf der y-Achse steht, ist ziemlich kompliziert. Ich erkläre das ganz kurz, wenn es nicht verstanden wird, macht nichts. Also jetzt hier diese Fläche ist eigentlich Wahrscheinlichkeit. Die ganze Fläche sollte 1 sein. 100% also sie hat keine Einheiten, die Fläche selber und die Fläche ist die eine Achse, die Y-Achse mal die X-Achse das bedeutet Y-Achse mal X-Achse sollte keine Einheit haben und wenn das jetzt hier schon Kilogramm ist, dann sollte das hier Prozent oder eine einfache Zahl 1 durch Kilogramm sein und Prozent pro Kilogramm sagen wir so und das wären dann die Einheiten der x-Achse, y-Achse, ja, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Füllen Sie die fehlende Werte in den Kästchen aus. Erstmal aufpassen, 600 Gramm, 3 Kilogramm, also man muss die Einheiten äh, um, umrechnen. Das jetzt hier ist 0,6 Kilogramm, also das bedeutet jetzt, der Erwartungswert ist da, ja beim Punkt E, nicht weil es E da steht, sondern weil es hier halt das Maximum ist. Und bei Normalverteilung ist es halt so, dass das der Erwartungswert ist. Und auch der Median und auch der Modus. Bei Normalverteilung. Normalverteilung hat alle drei Eigenschaften, dieser Punkt hier und dieser Stelle entsprechend. Und das bedeutet, hier müssen wir halt 3 schreiben in diesem Kästchen. Es ist ja auch so, dass an der Stelle, also an dem x-Wert, wo der, Punkt, der entsprechende Punkt ein Wendepunkt ist, ja, da an dieser Stelle ist es eine Standardabweichung, Abstand von dem Erwartungswert, auf beide Seiten. Abstand, nicht die Standardabweichung selber. Das bedeutet, hier schreibt man nicht die Standardabweichung, also nicht 0,6 umgerechnet in Kilogramm, sondern das, und das wird hier rechts sein, also mehr als 3, 3 plus 0,6, 3,6 hier. Und auf der anderen Seite 3 minus 0,6, 2,4 hier. Das brauche ich nicht schreiben, das ist ja verständlich. Man soll das 2,4, 3 und 3,6 schreiben. Nehmen wir an, dass es um Produkte geht, die nur mit über 3,2 Kilogramm akzeptiert werden. Wie viel ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Produkt akzeptiert wird? In diesem Fall benutzen wir GeoGebra. Machen wir gleich. Und hier haben wir den Erwartungswert eingetragen, 3, die Standardabweichung, 0,6. Bitte, das ist kein Prozentsatz hier wie bei der Binomialverteilung, das ist Kilogramm gemeint, ja. Und der Prozentsatz steht hier in diesem Fall. Und was ist gefragt, dass wir zumindest 3,2 haben? Also wir müssen diesen zumindest na, diesen Wert, diesen, diese Klammer hier wählen und hier 3,2 und bitte immer in diesem Fall auch Eingabetaste, Enter klicken. Und wir sehen jetzt hier die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Produkt mit über 3,2 Kilogramm haben. Ja, das ist 36,94%. Die nur mit Uber, ja das stimmt schon. Nehmen wir an jetzt, dass die Abweichung von plus so viel Gramm, selbstverständlich rechnen wir das sofort um, in Kilogramm 1 Kilogramm 1,17, also 3 plus 1,17 und 3 minus 1,17, wie viel Prozent ist dazwischen? Ja, das ist die Abweichung. Also zwischen 3 minus 1,17 und 3 plus 1,17. Ja, und das können wir ganz leicht mit GeoGebra wieder machen. Ja, also schreiben wir jetzt hier zwischen beide Werten. Also schreiben wir jetzt hier ganz einfach. 3, wenn wir nicht Lust das separat zu machen haben. 1,17. Na, hat nicht geklappt. 3 minus 1. Ne, bitte nicht zu so machen, erst rechnen. Irgendwie geht das aus irgendeinem Grund nicht. Machen wir das so direkt. Das kann man selbstverständlich mit einem Taschenrechner machen, also zwischen 1,83, mein ist dabei, und 4,17, also zwischen diesen beiden äh, Werten, 1,83, 1,83 und 4,17, ja. und da hat man das Ergebnis, das ist 94,88 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Produkt, oder eine Katze, was, was habe ich da? Produkt, ja, Produkt, äh, dazwischen liegt. Hm? Da sehen wir das schon wieder. Gut, und damit haben wir alle diese Frage beantwortet. Danke sehr.